Und wechseln jetzt zu einem Vortrag zum Thema Kugis Web Client 2. Ähm, auch wieder mit Neues aus dem Projekt. Ist ja auch sehr, sehr interessant, weil da ja sehr eng an dem Kugis-Server dranhängt und man da viele schöne Sachen mitmachen kann. Und mit Horst Düster, Dr. Horst Düster als ähm, Referenten, haben wir auch einen alten Hasen, sehr erfahrenen Referenten da, der uns jetzt sicherlich Viele schöne Dinge erzählen und erläutern wird. Bitte schön, Horst. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meiner Präsentation Kugis Web Client 2 Neues aus dem Projekt. Mein Name ist Horst Düster, ich arbeite für die Software SourcePoll in Zürich. SourcePol ist spezialisiert auf die Entwicklung von Kugis Komponenten und WebGIS Komponenten. Wir haben vier C Core Entwickler, die Cookie Server und Cookies Desktop entwickeln sowie Entwickler, die Cookies Web den Cookies Web Client 2 weiterentwickeln. Sowohl Cookies Server als auch Cookies Web Client sind im Hause Source Bowl entwickelt worden. Die Kombination aus diesen Diensten also KUGIS Server, KUGIS Web Client und PostGIS und Postgres, also die klassische Geodateninfrastruktur, kann online genutzt werden in unserem KUGIS Cloud GDI-Portal auf KUGIScloud.com. Der KUGIS Web Client 2, was ist das Ziel und was ist das? Der KUGIS Web Client 2 ist ein, soll ein modernes und responsives UI haben. Also das bedeutet, die Anwendung soll einfach, intuitiv sein. Das UI soll sich entsprechend den verwendeten Endgeräten anpassen. Also es soll auf einem Smartphone genauso betrieben werden können, wie auf einem großen Desktop-System oder auf einem Tablet, ohne dass dabei eine entsprechende Konfiguration für das jeweilige Endgerät erforderlich ist. Die Architektur, auf die der WebClient aufbaut, ist, soll skalierbar sein. Und äh, das bedeutet, dass je nach Anforderungen entsprechend die Ressourcen dazu oder hinweg äh, genommen werden können. Und der Code des Systems ist soll modular sein. Und er ist modular. Das ganze System läuft zurzeit äh, State of the Art auf State of the Art-Technologien, auf React.js, Webpack und OpenLayer 6. Man sieht, der Kugels Web Client ist äh, so aufgebaut, dass er auf den verschiedenen Endgeräten eingesetzt werden kann. Je nach Gerät ändern sich die Anordnung der Werkzeuge, der Knöpfe, der Beschriftungen. Zum Beispiel auf dem Smartphone fallen die Plus- und Minus-Tasten weg. Dort wird dann über die Gestik entsprechend navigiert und gearbeitet und auf dem Desktop hat man Mausrad und die Maus im Betrieb. Und Das alles funktioniert, ohne dass spezielle Konfigurationen vorgenommen werden müssen. Die Werkzeuge werden in Werkzeuglisten geführt, in einem Menü. Auch dieses Menü passt sich entsprechend dann dem Display an und kann, wird automatisch konfiguriert. Die Minimalausführung des Cookies-Web-Clients stellt sich da, indem ein Cookies-Server einen WMS liefert und dieser WMS vom Cookies-Web-Client präsentiert wird. Dazu benötigt man ein Cookies-Projekt. Und das KUGIS-Projekt definiert die Layer und die Darstellung und die, den Kartendruck des, äh, des Services. Der KUGIS-Server publiziert dieses und ähm, beileitet das an den KUGIS-Web-Client weiter. Das ist die allereinfachste und die simpelste ähm, Konfiguration. Eben, der KUGIS-Server dient zur Publikation von KUGIS-Desktop-Projekten als WMS, WFS und WCS und wfst der KUGIS-Server wurde, wurde die Entwicklung des KUGIS-Servers begann im Jahr 2006 am Institut für Kartografie an der ETH in Zürich durch Marco Hugentobler. Seit 2010 ist der KUGIS-Server in die Codebasis von KUGIS integriert und wird auch entsprechend mit KUGIS immer ausgeliefert, wenn man es installiert. ist eine C++-FCGI-Applikation. Äh, und sie dient als Backend für den Kugis Web Client. Und zum Beispiel auch in Kugis Cloud wird der Kugis Server eingesetzt in den verschiedenen Versionen. Auch dort sieht man die Leistungsfähigkeit des Dienstes, weil dort mehrere hunderttausend Dienste laufen. Und die werden von Kugis Server in Kugis Cloud bedient. Was sind die Ziele des Kugis Servers? Kugis Server soll eine einfache Konfiguration von Web-Services ermöglichen. Die Einfachheit der Konfiguration wird dadurch erreicht, indem Kugis Desktop-Projekte über den Kugis Server publiziert werden. Die Kartensymbologie und die Beschriftung sind damit identisch zum Kugis Desktop. Es wird die gleiche Rendering-Engine verwendet und so ist das Bild, was ich auf dem Desktop sehe, auch dann in, in der, auf dem, im WMS definiert. Man kann also sämtliche durch Cookies angebotenen Darstellungs- und Stylingmethoden 1 zu eins als WMS publizieren, ohne dass spezielle Nachbearbeitung erforderlich ist. Für weitere Möglichkeiten, zum Beispiel die Beschreibung der Dienste, die Abstracts und Rahmeninformationen zu den Diensten werden, die werden alle auf Cookies Desktop definiert. Auch WFS und WFST, ob, ob, ein Dienst ein WFST sein soll, ein Layer und ob der, welche Transaktionsmöglichkeiten erlaubt sind, zum Beispiel nur erfassen oder nur ändern oder nur löschen oder alles miteinander. Der Druck, den Kugis Server anbietet, basiert auf dem druck äh, Drucklayouts von Kugis Projekten. Also um einen Druck, ähm, einen Kartendruck zu definieren, definiert man in Kugis Desktop im Projekt ein Layout mit den, mit den Möglichkeiten, die das äh, Layout definieren von Kugis bietet und diese Karte kann dann eins zu eins als Druck-Template im Webclient verwendet werden. Auch das kann man sehr schön auch auf Kugis Cloud alles ausprobieren. Dann gibt es Datenfilter und Feature Selection Möglichkeiten und die Get -Legend Graphics Erweiterungen, die der Kugis Server anbietet, die über den OGC Standard dann hinausgehen. Gut, das nur nochmal zur Einführung in die, in den Kugis Webclient. Nun möchte ich gerne, ähm, die Neuigkeiten, die seit etwa zwei, drei Jahren hinzugekommen sind, an einer Demo zeigen. Ich möchte nun anhand der Beispielkarte, die auf, oder Beispieldienste, die auf qbc2.sourcepole.ch publiziert sind, die Neuerungen der, des qbc2 demonstrieren. Hinter der Karte und Werkzeuge, Menüfunktion, finden sich sämtliche Werkzeuge, die der QWC in der Konfiguration hier anbietet. Wie erwähnt, die Karten, einzelnen Kartendienste werden als Themen behandelt. Die können wir öffnen und hier sind vier qgis projekte publiziert, also vier einzelne Themen. Wir haben jetzt hier im Hintergrund die Demokarte. Ich kann aber aus anderen publizierten Diensten weitere Ebenen hinzufügen. Ich kann zum Beispiel hier eine Ebene aus diesem QVC Services Demo WMS Dienst hinzufügen, indem ich auf diesen Stapel klicke und die Liste der Ebenen und der, der Layer dieses Dienstes bekomme. Ich kann auf zum Beispiel die Countries auf, auswählen und kann diesen dann hinzufügen. Jetzt sehen Sie, die Countries sind in die aktuelle Karte jetzt hinzugefügt mit dem über Thementitel QBC Services Demo WMS und die Countries darauf. Ich kann auch mehrere selektieren und in einem Abfass äh, hinzufügen. Ich lasse das. Ich will nur diese Karte haben. Diese Karte ist jetzt, oder diese Ebene ist jetzt Bestandteil meiner Karte äh, Demo. Die Ebenen kann ich verwalten, indem ich sie auch wieder entferne. Ich kann sie ein- und ausschalten. Ich kann sie also behandeln wie eine ganz normale Ebene, die auch in meinem Dienst vorhanden wäre. Ich kann aber auch ganze Karten übertragen. Ich kann wieder auf die Themen gehen und kann äh, die komplette Karte von A nach B übertragen. Oder ich kann diese Karte, die QBC Services Demo BMS, ebenfalls parallel öffnen zur schon laufenden Karte, indem ich sie in einen zweiten Reiter äh, als Karte darstelle. So, ich schalte das wieder aus. Ich möchte jetzt nun noch einen weiteren Layer meiner Karte hinzufügen, gehe wieder auf Themen, wähle nun die Ebenen der Liegenschaftsprojekte der Stadt Uster aus und Füge die Gemeindegrenze noch hinzu. Gemeindegrenze der Stadt Uster. Sie sehen, es verändert sich das Kartenbild. Das liegt daran, dass in dem Layer eigentlich nur der, ähm, Gemeinde, die Gemeindefläche sichtbar ist, äh, richtig und der Rest ist leicht abgedämpft. Sie sehen auch, die Gemeindegrenze ist hinzugefügt. Und nun kann ich neu auf das einstellungen gehen und über die Lupe auf den Layer zoomen. Es wird die Karte geladen wieder mit dem, mit dem Ausschnitt der Gemeindegrenze der Stadt Uster. Benötige ich diese Gemeindegrenze nicht mehr, kann ich sie einfach entfernen und mit dem Mülleimer-Symbol kann ich diese Ebene aus der Karte wieder entfernen. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, welche neuen Redlining-Möglichkeiten es im Gucke, Web Client gibt. Erstmal möchte ich wieder auf einen ursprünglichen Ausschnitt gehen. Ich gehe wieder auf das, auf das Zuhause Symbol und sehe wieder meine Karte im ursprünglichen Ausschnitt. Das Redlining ist erweitert worden, findet sich unter den Werkzeugen und nennt sich Zeichen auf Deutsch. Dort können Sie zeichnen Punkte, Linien, Fläche und Kreise indem ich den Kreis hineinklicke an die Position und den Kreis zeichne. Ansonsten ist es das gleiche wie mit ähm, den anderen Möglichkeiten. Ich kann den Rand und die Füllung verändern und die Liniengröße. Ich kann das Objekt auswählen und entfernen. Neu gibt es eine Pufferfunktion. Dazu kann ich zum Beispiel eine Linie zeichnen. Und nun kann ich diese Linie puffern, indem ich das zu Puffernde Objekt auswähle, meine Linie, sage wie die Distanzen Metern sein soll. Ich sage mal 2 Kilometer und berechne die Puffer. Nun ist dieser Puffer. Ich kann das Fenster schließen mit dem X. Nun ist dieser Puffer genauso wie die Linie selber eine, ein neuer, eine neue Ebene in der Karte. Ich habe jetzt die Karte erzeugt, habe in einen Layer hinzugefügt, ich habe die Puffer. Pufferung der Linie berechnet, habe die Linie dort hinein und wenn ich diese Karte schließe und wieder öffne, dann würde mir alles das verloren gehen, was ich jetzt bisher gemacht habe. Deswegen gibt es unter Teilen neu, nicht neu, den Permalink. Allerdings neu ist, dass der Permalink ähm, immer generiert werden muss. In der alten Version, in der früheren Version, wurde der Permalink jedes Mal generiert. Wenn diese Funktion aufgerufen wurde, das ist nicht mehr der Fall. Ich muss den Permalink generieren und bekomme den Permalink, den ich nun kopieren kann oder den QR-Code weitergeben kann oder diesen Permalink in den üblichen sozialen Medien ähm, publizieren kann. Ich kann den in die Zwischenablage kopieren, kann den einfügen und los. und erhalte meine Karte so, wie ich sie im Permalink abgespeichert habe, mit den Elementen, die dort hinzugefügt wurden und dieser Permalink ist jetzt verwendbar, ähm, wie, wie man das gerne möchte. Eine weitere Stärke und ein großer Vorteil von c 2 ist, dass der c 2 ähm, Formulare, die in Kugis, im QGIS Desktop-Projekt formuliert sind, übernehmen. Ich möchte dazu zeigen, wie man das machen kann oder was das für Auswirkungen hat. Dazu habe ich die, eine andere Karte definiert, in der ich nun einen Punkt erfasse, der mit einem Foto ähm, verbunden werden soll. Dazu wähle ich Editieren aus. Ich möchte Zeichnen. Ich erfasse ein weiteres Projekt und nun geht für mich ein Attributformular auf, das aus dem UI, was mit dem Projekt definiert ist oder aus den Drag and Drop Formularen so entstellt worden ist. Ich habe jetzt hier nur ein Bild was ich hochladen möchte. Ich bekomme den Durchsuchen-Button, werde aufgefordert ein Bild einzugeben. Ich wähle dieses Bild aus, öffne es und speichere es und dann wird dieses Bild in die Karte hochgeladen. Es geht einen Moment und dann ist das Bild in der Karte sichtbar. Schließe es wieder, dann kann ich das Bild anklicken. Und bekomme dieses Bild in der, in der Feature-Info-Abfrage angezeigt, ohne dass ich weitere große Konfigurationen ausführen muss. Neu ist auch die Attributtabelle. Unter Werkzeuge, Attributtabelle, finde ich die Funktion, dass man Attributtabellen anzeigen kann. Ich wähle eine Ebene aus, die Fotos hier zum Beispiel muss diese, das, das Formular neu laden und sehe nun die Attributtabelle hier in der Karte. Ich kann jetzt die Attributtabelle bearbeiten. Ich kann zum Beispiel dieses Element selektieren und kann die Formularansicht öffnen und kann zum Beispiel dieses Bild zurücksetzen oder dieses ganze Objekt löschen. Ich kann wieder zurück zur Tabelle gehen. Neu ist auch bei allen diesen Fensterobjekten, dass ich diese Fenster... Funktionen habe. Also Fenster ganz groß, Fenster wieder kleinstellen, Fenster schließen und Fenster andocken. Ich kann die Attributtabelle unten an der Karte andocken und ständig geöffnet lassen und in der Karte weiterarbeiten und agieren. Eine weitere neue Funktion des Google Web Clients ist die Funktion des Setzens von räumlichen Lesezeichen. Die funktioniert allerdings nur mit angemeldeten Usern. Ich schließe die Attributtabelle tabelle wieder, gehe in die Werkzeuge und wähle das im Menü die Funktion Lesezeichen aus. Nun kann ich ein Lesezeichen räumlich setzen für den Ausschnitt, den Sie gerade sehen. Ich kann zum Beispiel jetzt äh, Südeuropa als neues Lesezeichen setzen, klicke auf das Plus und erhalte Südeuropa nun als Lesezeichen hier in meiner äh, Lesezeichenliste. Diese Lesezeichen sind person äh, personifiziert und deswegen ist es erforderlich, dass man für diese Funktion ein angemeldeter User ist. Ich kann also nun jetzt äh, zum Beispiel auf die Schweiz zoomen und den Ausschnitt Schweiz definieren, das Lesezeichen setzen ich nenne das Schweiz, Addiere das und habe zwei Lesezeichen. Dann kann ich hin, hin und her schalten. Einerseits kann ich jetzt in der aktuellen Karte das Lesezeichen auswählen. Ups, das wollte ich nicht. Ich kann wieder zum Lesezeichen gehen wähle die Schweiz aus oder ich öffne die Schweiz in einem neuen Tab in meinem Browser und habe dann zwei Karten mit zwei unterschiedlichen Ausschnitten zur Verfügung. Ich kann die Lesezeichen verwalten, indem ich das Lesezeichen markiere, zum Beispiel den Fehler korrigiere, Schweiz und den Fehler speichere und damit habe ich das, die Bezeichnung korrigiert. Oder aber ich wähle das Lesezeichen aus und ich lösche es wieder. Häufig ist es so, dass man ein Werkzeug sucht und nicht weiß, wo es zu finden ist. Dazu gibt es neu in der Werkzeugeansicht ein, eine Suchfunktion, die es mir erlaubt, das Menü zu filtern. Ich suche zum Beispiel Attributtabelle. Und dann sehe ich nur noch die gefilterten Werkzeuge. Oder editieren und dann sehe ich die gefilterten Werkzeuge. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation. Ich möchte zum Schluss noch einen Hinweis geben auf die qbc 2 dokumentation die online ist jetzt. Und zwar finden Sie diese auf https qbc 2sourcepolcom Ganz wichtig. Und ähm, weiterhin gibt es schöne Beispiele für den Betrieb vom Kugis Web Client. Auf KugisCloud.com zum Beispiel wird der cookies Web Client als der Client eingesetzt, aber auch in äh, Kanton Glarus in der Schweiz und im Kanton Solothurn werden der QBC2 verwendet, wobei in beiden ähm, Kantonen wird der QBC2 anders konfiguriert. Es lohnt sich also dort auch einmal einen Blick drauf zu werfen und sich inspirieren zu lassen, wie der Betrieb dort weitergehen kann. Dann danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen, die ich dann live beantworten kann und ähm, verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, Horst, vielen Dank für den schönen Vortrag. Es ähm, waren auch wieder interessante Dinge dabei, die zu lernen waren und die neu waren. Ähm, und es gibt auch einige Fragen, die im Chat gestellt wurden. Für mich jetzt die besondere Aufregung, ob Horst auch im Backstage-Bereich wieder aktiv online ist und die Fragen jetzt hört und beantworten kann, wenn ich sie stelle. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Ähm, da ging es um den Druck, also bis wir den PDF-Druck, aber das ist ja üblich bei ähm, WebGIS-Anwendungen, dass der Druck als PDF funktioniert und man das dann runterlädt. Ähm, da die Frage ist auch der auch als Atlas möglich? Das bezieht sich sicherlich für die, die es nicht wissen, auf äh, die Atlas-Druckfunktion, die es ja im Kugis Desktop gibt. Ähm, nein, die Atlas-Funktion wird nicht unterstützt. Weißt du, ob da was geplant ist? Da weiß ich nicht, ob was geplant ist, nein. Mhm. Okay, gut, danke. Ähm, dann hattest du die Zeichenfunktionen vorgestellt. Ja. Dazu haben wir zwei Fragen. Ähm, die eine ist, die kenne ich auch schon von anderen Anwendungen, ähm, ob man die gezeichneten Objekte auch exportieren kann als KML, vielleicht als GeoJSON. Und die Frage, die ich da gleich anschließen würde, ist, ähm, ist, ob eine Erweiterung der Zeichenfunktionalitäten geplant ist, sowas wie mit Werteingaben, Längen für Linien, Radius vom Kreis und ähnliches. Weißt du da was dazu? Ähm, da ist meines Wissens nichts zu geplant momentan, aber das entwickelt sich ja ständig weiter. Und ähm, konkret ist mir keine Planung bekannt. Nein. Okay, danke schön. Aber es sind ja gute Anregungen. Vielleicht kann ja. man das ja mal aufnehmen oder wenn man es braucht, natürlich auch. Es ist ja ein Open Source Projekt. Äh, genau. Entsprechende Weiterentwicklung beauftragen. Ähm, die letzte Frage, die ich hier habe, vielleicht kommt noch eine dazu, wir haben ja noch eine Minute mehr Zeit, da geht es um die Lesezeichen, beinhalten ähm, die Lesezeichen auch die geladenen Ebenen und ich würde persönlich da noch anschließen, ähm, du hast gesagt, die sind sozusagen privat, man muss angemeldet sein, kann man so eine Lesezeichenliste auch veröffentlichen? Die Lesezeichen sind immer, momentan ist es immer so, dass man angemeldet sein muss, wie gesagt, weil es eben personifiziert ist. Und es handelt sich um ein räumliches Lesezeichen, die jetzt nicht auf, auf Ebenen bezogen sind. Also diese Lesezeichen ähm, sind, sind auf die Karte, also nur auf den Raumabschnitt bezogen. Und die sind rein privat, habe ich jetzt verstanden. Ja. Und privat, ja, ja, das sind sie auf jeden Fall. Ja. Mhm. Alles klar, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen, vielleicht muss man erstmal verdauen, was der Kugels Webclient alles so bietet und die Fragen fallen den Leuten später ein, aber du bist ja wie immer wahrscheinlich auch bis zum Ende der Konferenz da und irgendwo aufzufinden ja. und anzutreffen. Ja. Ja. Dann danke ich dir nochmal für den Vortrag und wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt Zeit für eine kleine Verschnaufpause, bis es dann pünktlich um 12 Uhr weitergeht.